Guten Abend, unser lieber Karl-Heinz hat mir einige Tipps gegeben und ich habe dieses Video auch so benannt. Und ich finde das sehr gut, dass es eine Umfrage gibt. Ich gehe dann gleich drauf ein. Überschrift mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst vor Corona. Zitiert heißt es, zum Beispiel von T-Online, es kommt auf einigen Portalen, ich zeige euch dann T-Online, sinkt hingegen die Angst vor Corona. Na schön. Gucken wir uns den Artikel mal an und es kommt dann noch zu einem sehr schönen Aufruf von Präsi äh, Präsident Bolsonaro, Präsident von Brasilien. Seid gespannt. Ja, aktuelle Umfrage, die Krank diese Krankheit fürchten die Deutschen am meisten und da wird auf dieses und jenes eingegangen und auch alles so schlimm und so weiter. fürchten sie am meisten vor Krebs. Ich nicht. Naja gut, Angst vor dem Schlaganfall und so weiter und fast jeder zweite ab 60 hat Angst vor Covid-19, fast jeder Zweite. <lacht> Interessant, naja gut. Und dann kommt dieser Satz, mit steigendem Bildungsniveau sinkt hingegen die Angst vor Corona. Ihr könnt euch das dann alleine durchlesen, ich verlinke euch diesen Artikel. Ähm, ich möchte nochmal auf das Wort Bildungsniveau eingehen. Bildung heißt nicht, wenn einer einen Hauptschulabschluss hat, dass der nicht gebildet ist. Sondern er ist gebildet. Und wenn er sich da bemüht hat, dann hat er auf jeden Fall mehr gesunden Menschenverstand als ein Abiturienten, der sich durch äh, die Schule gequält hat und letzten Endes, dass die Bildung nicht hängen geblieben ist. Es ist leider so. Aber das soll uns Mut machen. Also nochmal, diesen Artikel, diesen Link, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung und hier kommt dann auch dieses Video zum Schluss, ähm, was in der Videobeschreibung alles steht und ich sage jetzt mal noch was. Leute, ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, keine Lust mehr, äh, auf solche Nachrichten einzugehen, wie ja, aber und wir müssen doch bedenken und so weiter und so fort. Ähm, auf den komme ich gleich. Ähm, sehen wir es doch mal anders und dann ist Schluss mit diesen Horrormeldungen. Ich habe keine Lust mehr, wirklich, ich habe keine Lust mehr drauf, weil es ist alles gesagt, wir wissen es doch. Das lese ich euch mal vor, denn das ist wirklich schön. Und so werde ich es nur noch sehen. Anstatt die Menschen nur mit Todesraten zu verunsichern, nennen wir doch stattdessen einfach mal die Überlebensraten. 0 bis 19 Jahre 99,97 99 Mensch, da sind ja Gurken tödlicher. 20 bis 49 Jahre 99,98%. Also fast so ähnlich. 50 bis 69 Jahre immer noch 99,5%. Und über 70 Jahre 64,6%. Kann man sich alles zusammenrechnen, ist letzten Endes wirklich ganz einfach. Und jetzt der Schlusssatz und das ist mein Credo. Also danach werde ich nur noch handeln. Ich habe wirklich keine Lust mehr hier nur noch mit Horrormeldungen oder wie schön oder wie schlecht oder so. Ach was. Nee. Der Schlusssatz, das klingt doch schon ganz anders. Stimmt hoffnungsvoller und nimmt so manchem der Panik, Angststörungen, bis Waschzwänge deswegen entwickelt hat etwas. Jetzt kommen wir zu Präsident Bolsonaro. Ich kann es nicht vorspielen, aber ich verlinke ich es. Äh, interessant finde ich bei der ganzen Sache. Das Handelsblatt hat das berichtet und guckt euch mal dieses Daumenverhältnis an. Ganz anders, wenn es jemand anders berichtet. Und zwar in diesem Fall war es Russia Today und das ist das Verhältnis ganz anders. Man sieht also, So, und ich will jetzt keine Kommentare, ja, und die bösen Medien, nein, wissen wir selber, weiß ich auch schon ewig, wisst ihr auch schon ewig und die, die neu dazugekommen sind, äh, äh. kommentieren könnt ihr in diesem Fall mal bei dem Kommentarvideo, da geht es hier, bei diesem Video geht es nicht. Und jetzt ein Aufruf, alle die, die glauben, dass sie hier auf diesem Kanal noch weiterhin irgendwelchen ja, Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten und wie schlimm das alles ist, loswerden zu können, die gehen bitte jetzt. Ich bin froh darüber, wenn ich hier 20.000, 30.000, 40.000 Abonnenten verliere, dass wir nur noch die haben, die vorwärts gucken. Vorwärts gucken, ne? hoffnungsvoll, einfach mal die ganze Sache von der anderen Seite sehen. Das möchte ich mit diesem Video auch erreichen. Natürlich hört sich das knallhart an, ne? der Präsident sagt, wir müssen aufhören, ein Land voller Weicheier zu sein. Eine andere Übersetzung ist, ähm, wir müssen aufhören, ein Land der Jammerlappen zu sein. Das denke ich auch. Aber, und jetzt zurück dazu. Mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst vor Corona. Puh, habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen. So, ran. Nur noch Bildung. Auf diesem Kanal geht es nur noch mit Bildung weiter. Es sei denn, es gibt eine ganz schicke, schicke, schicke Nachricht. Ihr ahnt schon, welche ich meine. Dann würde ich hier vielleicht nochmal Hurra brüllen. Aber ansonsten, das war's jetzt mit dem Corona-Thema. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das bringt niemandem was, nur rumzumeckern. Schauen wir vorwärts. Ne? Sehen wir uns mal die Überlebensraten an. Das hilft. Und unsere neue Schule wird in diesem Sinne auch weiterhin betrieben. Vorwärts gucken, das Positive sehen. Die Bildung unbedingt, das ist ganz wichtig, denn machen wir uns nichts vor. Mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst. Klar, wer viel weiß, der kann gut kombinieren. Wissen kombinieren heißt denken. Ja, so einfach ist es. Und wer viel weiß, der guckt Situationen ganz anders ins Auge als jemand, der nicht viel weiß. Gut, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und jo, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video, das dann wieder fachlich sein wird. Physik, Mathe, Chemie, irgendwas. Aber über dieses Thema mm -mm, keine Lust mehr. Wirklich nicht mehr. Also, jetzt kommen die Links hier. Wie komme ich mit dem Handy zu diesen... Äh, schönen beiden Videos oder eigentlich ist es das gleiche und hier auf dieser Seite hier kommt das Video wo man dann kommentieren kann also macht's gut aber macht was und bedient euch eures verstandes aude. tschüss